Heute stelle ich euch Frau Gehlhaar vor. Laura ist eine Autorin, Bloggerin und Coach aus Berlin. Ihre Instagram-Stories mm, genial. Ihre Artikel faszinierend zum Lesen. Ihre Bücher lustig, realistisch, beeindruckend. Sollte jemals in Deutschland Sex and the City verfilmt werden, Laura wäre wie ihr alte Setzung als Carrie Bradshaw. Für mich bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen als, folgt dieser Frau, taucht ein in die Welt der Laura G.H. Denn reinschauen, lohnt sich.